Ich eröffne die Sitzung an einem wunderschönen Tag. Plenarsitzung am Donnerstag. Ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind. Immer wieder ein Zeichen der Verbundenheit, auch mit dem Präsidium. Deshalb freuen wir uns und stellen auch die Beschlussfähigkeit des Hauses fest. Wir haben nur noch einige offene Punkte. 12 bis 35, 37, 40, 50, 52 bis 57 und 62 und 64. Jetzt sind noch eine ganze Reihe dringlicher Anträge eingegangen. Die sind verteilt. Zum ersten dringlicher Antrag: CDU-Bündnis 90/Die Grünen betreffend Regelung zur Kormoranbekämpfung. Kormoranbekämpfung. Das gibt es auch in Nordhessen. Ihr wollt Maßnahmen zur Gewässergüte, Drucksache 19/4956. Dringlichkeit wird allgemein bejaht. <lacht> Top 64. Und kann mit 21 aufgerufen werden. Jawohl. Dann haben wir einen Dringlichen Antrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN betreffend Verordnung zu Unterstützungsleistungen im Alltag, Drucksache 19, 4957. Dringlichkeit ebenfalls bejaht. Das wird der Top 65. Wir können ihn mit Top 13 zu diesem Thema aufrufen. Zusätzlich eingegangen. Weitere weiterer Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Schonzeit des Waschbären, Drucksache 19 /4958. Auch beim Waschbären wird die Dringlichkeit bejaht. Tagesordnungspunkt 66. Das kann mit 16 aufgerufen werden? Ja. Gut, Kollege Rudolph stimmt zu, dann machen wir das. Dann haben wir noch einen Antrag von CDU, Bündnis und BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN betreffend Zukunftskonzept das ist großer Zukunftskonzept. Das wichtiges Signal an die Patienten, Fraktion der Fraktion der die Beschäftigten, ihre Familien und für die Fraktion der Fraktion und Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Fraktion der Herr Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend des Bundesgesetzentwurfs zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, Drucks. 19,4960. Dringlichkeit wird bejaht, Top 68, und kann mit der Aktuellen Stunde zu Tagesordnungspunkt 53 aufgerufen werden, ohne Aussprache Abstimmung. auch klar. So, das waren die Dringlichen. Vereinbarungsgemäß, wir tagen heute bis 18 Uhr, eine Mittagspause und einer Stunde. Wir beginnen mit den Aktuellen Stunden und so weiter usw. So fort. das weiß jeder. Die dringlichen Anträge werden danach abgestimmt. Es fehlen heute entschuldigt der Herr Ministerpräsident Volker Bouffier ganztägig, der ist im Bundestag, der Herr Staatsminister Axel Wintermeyer ganztägig und die Frau Staatsministerin Lucia Puttrich ganztägig und der Staatsminister Staatsminister Prof. Lorz ganztägig. Es fehlt der Staatsminister Al-Wazir ab 15 Uhr und die Frau Staatsministerin Priska Hinz ab 17.15 Uhr. Ja, ja, ja. Gut, wenn wir uns beeilen, sind wir fertig bis <lacht> Es ist erkrankt. Und damit entschuldigt die Frau Vizepräsidentin Heike Habermann, der Abg. Gerhard Merz, der Abg. Corrado Di Benedetto, die Abg. Andrea Psilanti und der Abg. Stefan Krüger. Alle erkrankt und damit entschuldigt. Wir haben heute auch einen Geburtstag zu feiern. Ich gratuliere im Namen des gesamten Hauses unserer Kollegin Elke Barth zu ihrem Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Herr Kollege Schmidt, Sie hatten gesagt, wenn der Präsident nicht da ist, ist die Sitzung beendet. Wenn Sie das geschäftsordnungsmäßig beantragen wollen, können wir das behandeln. Das ist auch klar. Dann könnten wir, wenn alle einverstanden sind, einsteigen in die Beratung der Tagesordnung einsteigen. machen wir auch.